Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen ja zu einem neuen Video, zu einer neuen Folge. Und heute soll es mal um das Thema ja Persönlichkeitsentwicklung gehen, speziell einfach mal um das Thema Weiterbildung. Und ich möchte mit dir ja ein paar Gedanken einfach zu diesem Thema teilen und hoffe wie immer, dass diese Impulse hier für dich ja natürlich wertvoll sind. Ähm, Grundsätzlich ist es einfach so, in, du wächst oder dein Erfolg wächst in dem Maße, in dem sich deine ja, Persönlichkeit weiterentwickelt. Warum? Weil du ja im Laufe deines Lebens, im Laufe deiner äh, Karriere ja gewisse Erfahrungen machst, gewisse Fehler machst, aus diesen lernst du und ähm, das alles ja äh, prägt quasi irgendwo ja auch deine Persönlichkeit. Und deswegen ist es wichtig, dass du ja für dich... Ja, in deine persönliche Weiterbildung investierst, denn nur wenn du neue Ideen in dich aufnimmst, wenn du ja neue Ansätze kennenlernst, wenn du neue Wege gehst, dann kannst du dich auch ja, weiterentwickeln, weil alles, was du bisher ja, gelernt hast, was du bisher angewendet hast, das hat dich eben zu dem Punkt gebracht, an dem du heute stehst. Und wenn du Neues erreichen willst, wenn du ja andere Dinge erreichen willst, wenn du mehr erreichen willst, dann musst du gewisse Dinge eben einfach verändern und dazu ist es nötig, ja, dass du erst ja, du dich persönlich dann dementsprechend weiterentwickelst. Und Jim Rohn hat mal gesagt, du bist der Durchschnitt ja, der fünf Menschen, mit denen du dich ja am meisten umgibst. Und auch hier ist es so, dass ich oft in, in Gesprächen höre, dass, ähm, ja, dass viele einfach sagen, ja, ich kenne aber jetzt gar keine Menschen, die großartig erfolgreicher sind als ich selbst oder ich habe halt eben nur mein Umfeld und da dazu einfach mal nur einen kleinen Gedankenimpuls, du musst ja auch gar nicht immer ja diese Menschen äh, persönlich kennen. Fang doch einfach mal damit an, dir zu sagen, okay, ich suche mir fünf Bereiche, in denen ich mich in diesem Jahr ja, persönlich weiterentwickeln will, in denen ich weiter wachsen will, in denen ich dazulernen will. Und dann sucht ihr in den Bereichen einfach mal fünf ja, Bestseller raus. Ja, such dir mal die fünf Bücher raus, die ja in diesem äh, Bereich, also in diesen verschiedenen fünf Bereichen, ähm, ja, eben einfach, ja, oft gekauft wurden, wo, wo, ja, such dir einfach die Bestseller raus, ja, weil du hast dort das komprimierte Wissen dieser Person, ja, in einem Buch, vereint und dann kannst du rauskristallisieren. Dann hast du 25 Bücher gelesen äh, in diesem Jahr und kannst rauskristallisieren, mit welcher Person du vielleicht persönlich weiterarbeiten willst, mit welcher Person du oder von welcher Person du weitere äh, Inhalte konsumieren willst. Und dann hast du quasi fünf Mentoren ja, in fünf unterschiedlichen Bereichen und kannst ja dort dann dementsprechend ähm, ja, weiterarbeiten oder mit diesen Personen weiterarbeiten und dich halt eben weiterentwickeln. Wichtig ist einfach, dass du für dich die Entscheidung triffst: Ja, ich nehme mir täglich die Zeit, ja, um persönlich ja, weiter zu wachsen, um mich persönlich weiterzuentwickeln, neue Ideen zu kreieren, neue Ideen in dich aufzunehmen, ja, und dementsprechend das Ganze dann auch umzusetzen. Okay, ich hoffe, der Impuls für heute war ja, für dich wie immer hilfreich. Wenn das so war, dann würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen hoch gibst, das Ganze mit deinem Netzwerk teilst, du weißt nie, ja, für wen diese Informationen hilfreich sind. Ansonsten freue ich mich natürlich immer über eure Kommentare, ähm, ja, und wenn wir in den Austausch kommen, ich freue mich einfach von dir zu hören. In diesem Sinn wünsche ich dir jetzt maximalen Erfolg, alles Gute, ja, dein Oliver Schirmer, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.